Der wird richtig weggewichst, Alter. Schaut mal, schaut mal, schaut mal. Äh, er hat kein, er hat, glaube ich, keinen Kameramann. Er hat, glaube ich, keinen Spotter. Äh, niemand, der sich gemeldet hat oder so, der spottet. Und früher hat er, glaube ich, Kevin Schulzbus recht viel gespottet. Liege ich richtig? Teilweise hat Kevin Schulzbus auch was. Der wurde angefahren. Vor kurzem. Ja, naja, was heißt, ich hätte keinen Bock draußen zu stehen und auf Züge zu warten. Jetzt aktuell mit Maske in der Fresse, mit so Oma-Schlüpper im Maul. Nee, da wäre ich auch raus, aber ansonsten war ich eigentlich oft am Bahnhof. Oh, der hat sich den Arm gebrochen. Ist er generell raus oder nur eine Phase, bis der Arm wieder geht? Ich hoffe nicht rechts, Alter. Ich hoffe nicht rechts, Digga. Boah, dann geht geil. Naja, der Männer mit links wächst, ist wie mit der Geliebten, Alter. Da kommt da mal wieder auf ganz, das ist wie Tantra. Da kommt er mal wieder auf ganz neue, <lacht> auf ganz neue Ideen, wenn man mal mit links oder links Arsch abwischen. Oh, ich bin nur so auf die Fresse geflogen und hab mir noch den Daumen voll zerstört. Und dann musste ich auch die ganze Zeit mit links den Arsch abwischen. Digga, ich musste mich voll konzentrieren, Alter. Als wäre ich so fünfjähriger Junge, Alter. Musste ich so oh, voll konzentrieren mit links, Alter. <lacht> Kennt ihr das? Wird er angefahren, sieht man das? Digga, wir wollen hier keinen Splitter zeigen, Bruder. Wo ist es? Wo ist der Schluss, Bruder? Wo ist der Schluss, Alter? Oh! Alter, Digga! Das habe ich das jetzt immer gar nicht. Alter, das hab ich ja gar nicht gesehen. Alter, das ist ja richtig krass, das habe ich nicht mitbekommen, Bruder. Alter. Ja, meine Aufmerksamkeit, Spanne, Goldfisch, circa. Alter, ich habe das nicht mitbekommen, guck mal. Der wird richtig weggewichst, alter. Schaut mal, schaut mal, schaut mal. Bam, alter, Digga. Noch einmal, alter. Warte mal, okay, ich bin jetzt hier YouTube-Profi. Wiedergabegeschwindigkeit, machen wir mal, mal runter. Gebt euch das bitte, gebt euch das bitte. Ist Fahrerlos oder was? Schau mal. Bam! alter Digger. Heftig, zum Glück ist nicht mehr passiert, alter. Also, Arm gebrochen ist scheiße genug, ja. Aber, ähm, wenn ich das so sehe, safe, da hätte noch was weit Schlimmeres passieren können. Also, ohne Scheiß, wenn, boah, leck mich am Arsch, das möchte ich mir gar nicht ausmalen, alter. Deswegen immer Vorsicht, Alter. Ohne Witz. Und auch vor diesen Starkstrom-Leitungen und so weiter. Das ist nicht zu spaßen. Und auch nicht auf Güterzüge klettern, Alter. Ich bin hier der Sergeant von Full Metal Jacket, Alter. Ähm, Abriss, Johnny. Äh, wenn du den Kameramann mal siehst, dann äh, richte den auf jeden Fall mal äh, schöne Grüße aus und gute Besserung, ja. Weil echt scheiße, Alter. Boah.